Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um die mögliche Überwachung des Smartphones von tausenden Menschen, darunter den französischen Präsidenten Macron, mit Hilfe der Spionagesoftware Pegasus. Da werden wir in drei Schritten vorgehen. Zuerst schauen wir, was herausgefunden wurde, dann gucken wir allgemeiner auf die Software und abschließend geht es darum, wie man auf Pegasus gekommen ist. Ein sogenanntes Journalistenkonsortium hat eine Liste mit 50.000 Handynummern zugespielt bekommen, die möglicherweise ausspioniert wurden. Das internationale Rechercheteam hat diese Liste ausgewertet und geschaut, wessen Nummern das sind. Bei vielen war das aber nicht möglich. Bei den Nummern, bei denen das ging, sind aber eventuell viele Menschen des öffentlichen Lebens betroffen. Von Politikern und Anwälten über Journalisten bis hin zu Menschenrechtsaktivisten und Firmenchefs stand alles auf der Liste. Darunter auch viele prominente Personen. Wie eben schon gesagt, könnte eine Handynummer des französischen Präsidenten Macron ausspioniert worden sein, und auch das Handy von EU-Ratspräsident Michel war ein potenzieller Abhörkandidat. Genauso war auch ein Smartphone einer Chefredakteurin der Financial Times betroffen, das aus einer großen Wirtschaftszeitung in Großbritannien. Außerdem wird den Regierungen in Aserbaidschan und Ungarn vorgeworfen, mit der Software kritische Journalisten abzuhören. Insgesamt hat das Rechercheteam herausgefunden, dass das Ausspähen von mindestens 10 Staaten ausgegangen ist, die Ziele lagen aber in über 50 Ländern weltweit. Ein Beispielland ist Marokko. Hier gibt es Vorwürfe, dass der Staat 2019 zahlreiche prominente Politiker in Frankreich überwacht haben soll, darunter neben Macron auch mehrere Minister. Auf Nachfrage hat das marokkanische Königshaus allerdings alles abgestritten und mitgeteilt, die Regierung des Königreichs Marokko weist diese falschen und unbegründeten Anschuldigungen kategorisch zurück. Und unabhängig davon kam Pegasus vermutlich auch im Falle des Journalisten Khashoggi zum Einsatz, der in einem Konsulat Saudi Arabiens vermutlich brutal ermordet wurde. Unter anderem bei Khashoggi's Verlobten und dem Chefermittler sind Spuren von Pegasus gefunden worden. Bevor wir zu Teil 2 gehen, noch dazu, wer die Nutzung von Pegasus eigentlich aufgedeckt hat. Das war ein Rechercheteam aus internationalen Journalisten und Journalistinnen. Aus Deutschland waren WDR, NDR, die Süddeutsche Zeitung und die Wochenzeitung Die Zeit beteiligt. International haben auch noch der britische Guardian, die amerikanische Zeitung Washington Post und die französische Le Mans mitgewirkt. Die forensischen Untersuchungen hat unter anderem Amnesty International durchgeführt. Der Koordinator war die Non-Profit-Organisation Forbidden Stories. Dieses Programm mit dem Namen Pegasus geht folgendermaßen vor. Es sucht zuerst bisher unbekannte Schwachstellen auf Handys. Wenn es einen gefunden hat, installiert es durch diese eine Schadsoftware und kann danach Aktivitäten auf dem Handy überwachen und sogar Kamera und Mikrofon unbemerkt anschalten. Dieser Prozess erfolgte in zwei Schritten. Zuerst wurde geguckt, ob man das Mobiltelefon erreichen kann und wo es sich befindet. Danach werde es mithilfe dieser Daten angegriffen. Sich dagegen zu schützen ist beinahe unmöglich, denn zum Installieren reicht zum Beispiel ein Anruf, der nicht mehr angenommen werden muss. Die Software wird trotzdem nicht flächendeckend eingesetzt, da eine Überwachung sehr viel kostet. Entwickelt wurde Pegasus durch ein israelisches Unternehmen mit dem Namen NSO Group. Diese sieht das als Mittel zur Terrorbekämpfung. Das Unternehmen teilte dazu der Tagesschau mit, die Wahrheit ist, die Technologien der NSO Group haben geholfen, Terrorangriffe, Waffengewalt, Autoexplosionen und Selbstmordanschläge zu verhindern. Die NSO Group befindet sich auf einer lebensrettenden Mission. Das Unternehmen wird diese Mission unbeirrt ausführen. Die Firma hat die Einsätze in Herzlea, einer 100.000 Einwohnerstadt im Westen Israels. Hier kann man nicht vorwerfen, nur auf den Profit zu achten, so führt die Firma immerhin an eine Liste mit Ländern, an die es keine Software liefert, darauf stehen Staaten wie China und Russland. Außerdem gibt das Unternehmen an, nur die Lizenz zu vergeben, und um notfalls technischen Support zu leisten. Letzteres wird aber in Frage gestellt. Ein Vorwurf lautet, die Firma habe Aserbaidschan geholfen, intime Fotos an Aktivisten zu stehlen und an die Öffentlichkeit zu bringen. Und damit auf zum letzten Teil, in dem es darum geht, welche Nummern wirklich auf der Liste standen. Denn lauter NSO-Group stehen auf der Liste keine Nummern, die überwacht wurden oder bei denen es versucht werden sollte. Es könnten genauso gut andere Listen gewesen sein, so die Firma. Sie begründet das damit, dass dort Nummern stehen, die gar nicht abgehört werden könnten. Neben den Informanten verweist das Konsortium aber auch noch auf andere Quellen. Zum Beispiel fanden sie Namen, bei denen schon vorher klar war, dass diese mit Pegasus angegriffen wurden. Es stimmt zwar, dass nicht alle Nummern abgehört wurden, es steht aber fest, beim Großteil wurde das zumindest versucht oder geplant. Damit zum letzten Punkt. Wie die Forschenden auf Pegasus kamen. Laut süddeutscher Zeitung hatten Forschende durch einen Werbeflyer, den WikiLeaks veröffentlicht hatte, eine genaue Vorstellung davon, was Pegasus 2015 konnte. Diese Beschreibungen ähnelten dann einem Programmiercode, die Forschende auf einem Smartphone finden konnten, auf dem Pegasus installiert war. So viel dazu, wie man auf Pegasus gekommen ist. Das Ganze war hier allerdings sehr knapp zusammengefasst, da das Video sonst zu viel zu lang gehen würde. Deshalb schaut unbedingt in die Videobeschreibung, die Süddeutsche Zeitung hat einen sehr guten Artikel dazu gemacht, den wir euch verlinkt haben. Bevor ihr bei denen lest, abonniert doch gerne den Kanal, dann verpasst ihr nächste Woche nicht das Video zu einem Buch, wo es auch um Hacken und Überwachung geht und klickt dann jetzt hier auch noch auf ein Video zu den Ereignissen in Afghanistan oder auf ein anderes Video, was YouTube für euch als passend empfindet. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, ciao!